Man muss nationale Souveränitäten überwinden, um zu einem gemeinsamen Europa und zu Frieden in Europa zu kommen. Dieses Gefühl ist heute zusehends verloren gegangen, was der Grundgedanke der Europäischen Union war, nämlich den Krieg zu überwinden und den Frieden zu sichern und eine Wohlstandsgesellschaft zu machen, die sich nicht mehr wechselseitig bekriegt. Heute haben wir die Situation, wo manche Länder glauben, dass wenn sie sich zurückziehen, dass sie mehr davon haben, als wenn sie gemeinsam handeln täten. Dabei wissen wir das schon im Kindergarten, wo die Kinder miteinander lernen, teilen bringt insgesamt mehr.